Word of vision 2 ist jetzt schon eine Woche raus wir checken heute ist es Feierabendtauglich? das heißt können wir es als casual Gamer kurz anzocken und einfach Spaß haben seht ihr gleich Jackpack TV Tom Clancys Word of vision 2 ist jetzt schon eine Woche raus und ich habe es für euch gespielt on stream auf twitch.tv slash jackpack.tv denn ich bin eigentlich Streamer und mache hier nur ein paar Feierabend-Reviews auf YouTube aber das jetzt immer mehr, Leute also ihr könnt noch mehr erwarten. Es war... Und ist ein super tolles Spiel. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Deswegen auch dieser Feierabend-Review für euch Casual Gamer da draußen, so wie ich auch einer bin, der nicht so viel Zeit hat, der viel zu tun hat und dann einfach abends ein bisschen zocken möchte, ja, ein bisschen viel Spaß haben möchte. Und den habe ich auf jeden Fall. Mit dem Spiel geht das sehr gut. Und das erkläre ich euch in drei Kategorien. Und zwar der Baufaktor, der Casual Faktor und Bang for the Buck ist das Spiel also das Wert, was es kostet. Wir fangen direkt an. Wir steigen sofort ein. Und zwar der Wow-Faktor bei Division 2. Er ist da. Man fühlt sich schon in der Welt ganz gut aufgehoben. Ganz kurze Erklärung, man ist ein Special Agent, nämlich von der Division. Und die Welt ähm, ist so gesehen zugrunde gegangen, da ein Virus über Papiergeld verteilt wurde. Und ähm, die Menschheit wurde so gesehen fast ausgerottet. Viele Rebellengruppen... Bekämpfen sich da und wollen halt die Vorherrschaft haben, klauen die ganzen Ressourcen und so weiter. Hier von der Division wurde aktiviert, um wieder Recht und Ordnung in die ganze Welt zu bringen. Ihr seid also ein Spezialagent. Und wir sind da in einem Kriegsgebiet. Und ich finde, ein Kriegsgebiet hat nicht so den Wow-Faktor. Es sieht alles toll aus. Es fliegen Zeitungen rum, Vögel fliegen rum, Patrouillen. Das Spiel sieht super toll aus, so von der Grafik her. Es fehlt aber irgendwie so das wirklich Geile, wo man sagt, boah, ich würde jetzt gerne Division spielen, weil da kann man fliegen oder irgendwas oder richtig schnell rumrasen. Das fehlt mir irgendwo. Das ist ein Kriegsspiel. Und wenn ihr das mögt, wunderbar. Ich gebe hier aber nur vier von 5 Deppeseln. Die Deppeseln sind nämlich unsere Währung hier. Man kann fünf Stück pro Kategorie erreichen. Sehr guter Wert, kann man nicht drüber meckern. Der zweite Faktor ist der Casual-Faktor. Und zwar kann man das Spiel einfach mal schnell spielen. Wenn die Kinder gerade im Bett sind, die Frau wartet oben auf der Couch, kann man eine schnelle Runde spielen. Und da muss ich euch sagen: Ja, das kann man in den Spielen. Division 2 ist so aufgebaut, dass ihr wirklich solo Nebenmissionen machen könnt. Ihr könnt die Hauptmissionen machen, davon gibt es einige. Nachher im Endgame habt ihr richtig viel zu tun, ihr könnt Sachen herstellen, ihr müsst looten, es ist nämlich ein Loot-Shooter, das heißt ihr müsst auch grinden, das bedeutet Erfahrungspunkte sammeln, man kann richtig viel machen. Es gibt sehr viele kleine Sondermissionen, nenne ich sie so mal, wo man einfach mal einen Punkt einnehmen muss, da gibt es wirklich, wirklich, wirklich viel zu tun. Und deswegen gebe ich hier auch volle Punktzahl, 5 von 5 Depp-Esel, eine normale Mission dauert ungefähr... Halbe Stunde sage ich mal, je nach Schwierigkeitsgrad auch was länger, bis zu einer Stunde hin. Sondermissionen und so kurze Nebenmissionen dauern dann einfach mal 10 bis 20 Minuten. Man hat also wirklich eine Auswahl. Man kann sagen, man kann kurz spielen oder auch was länger. Ob mit Freunden im Vierer-Squad, mit Freunden, also im Squad kann man auch die schwierigen Missionen machen. Die dauern dann was länger, aber man kann es alles einplanen. Also wunderbar, wie gesagt, 5 von 5 Depp-Esel für den Casual-Faktor. Da kommen wir auch direkt dann eigentlich zum nächsten Faktor, nämlich Bang for the Bug. Ist das Spiel das Geld wert? Und ich sag euch, es gibt so viel zu tun. Es kostet im Moment ungefähr 45 Euro und ihr könnt wirklich ganz viel machen. Das. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Faktor, nämlich der Bang for the Bug. Kann man in diesem Spiel viel erwarten? Ja, kann man. Wie eben schon erwähnt, man hat richtig viel Missionen, richtig viel zu tun. Die ganzen Fertigkeiten muss man da erstmal rausfinden, erspielen und da kommt ihr einfach mit 45 Stunden nicht hin. Denn es kostet 45 Euro und bei mir heißt es unter 1 Euro die Stunde, dann hat es auf jeden Fall volle Punktzahl. Und das hat das Spiel in jedem Fall. Also hier auch 5 Esel für den Bang for the Buck. Es lohnt sich zu kaufen, denn ihr werdet bestimmt... 50, 60, 70, 80 Stunden, wenn ihr es wirklich sehr gut spielen wollt, werdet ihr das mehr als 100 Stunden spielen. Da gibt es gar nichts zu meckern, das Spiel ist einfach das Geld wert. Kommen wir zur Zusammenfassung. Wir zählen alle Punkte zusammen. Das müsst ihr nicht machen, das mache ich. In der Zeit könnt ihr auf den Subscribe-Button da unten drücken. Einfach auf den Subscribe-Button, daneben auf die Glocke klicken. Und schon kriegt ihr immer Meldungen, wenn ich wieder ein neues Video, ein neues Feierabend-Casual-Review für euch mache, nämlich für die Casual Gamer, so wie ich einer bin und so wie ihr vielleicht auch seid. Wir haben 4 Punkte für die Atmosphäre, für den wow -Faktor. Wie gesagt, Kriegsspiel, da müssen wir ein bisschen abziehen. 5 Punkte für den Casual Faktor, man kann einfach schnell mit seinen Kumpels oder auch alleine zocken. Das kann man alles zeitlich eingrenzen, das passt wunderbar. Und auch der letzte Faktor mit 5 Punkten, nämlich der Bang for the Buck. Das Spiel ist einfach sein Geld wert. Und wenn man das zusammenrechnet, dann kommen wir insgesamt auf 14 Depp-Esel. Es ist also ein wunderbares Feierabend-Game, auch für euch, zu 100%. Und wenn ihr mal mich sehen wollt, dann geht doch einfach mal Dienstag, Donnerstag, Sonntag zum 20.15 Uhr auf twitch.tv jackpack.tv auf meinen Kanal. Hinterlasst mir hier aber bitte ein Abo und schaut euch doch mein anderes Game-Review an, nämlich das von Anthem. Das war auch sehr, sehr gutes Spiel. Schaut auf jeden Fall rein. Und wenn ihr was Gutes tun wollt, wie gesagt, ein Abo dran lassen. Ich freue mich, dass ich das für euch vorstellen durfte, das Spiel. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.